Also ich beantworte die Frage mal auf einem anderen Weg. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe keine DPA und es gäbe keinen Zeitungsjournalismus in den Zeitungen regional, lokal, überregional. Dann hätte Google und Facebook gar nichts zum Verteilen, weil die haben keine angestellten Redakteure. Unsere Mitarbeiter und DPA produzieren qualitative Inhalte, seriöse Inhalte, zuverlässig. Und wir sind dadurch eigentlich, wenn Sie so wollen, Angestellte, alle Angestellte der Demokratie. Und deswegen ist DPA für uns wichtig, weil wir natürlich die nationalen, internationalen äh, Nachrichten bekommen aus allen Bereichen und Informationen, die einfach gut recherchiert sind und die einen Ausgangspunkt, aber nicht das Alleinige darstellen, was die vor allen Dingen die regionalen Zeitungen machen. Und insofern sind wir gemeinsam im Cockpit äh, und äh, da kann man stolz drauf sein und das ist der Beitrag für die Demokratie und für die Meinungsbildung. Das ist auch die Erfolgsgeschichte von 70 Jahren DPA und das gilt es in Verantwortung fortzuführen äh, mit Demut. Und gleichzeitig äh, ist es auch eine Verpflichtung gegenüber der Generation, die vor 70 Jahren DPA gegründet hat und die Deutschland vor 70 Jahren das Grundgesetz geschaffen haben. Also 1949 äh, war die erste Voraussetzung zunächst mal das Grundgesetz, dass die dpa gegründet werden konnte. Übrigens auch vor 70 Jahren ist die Zeitung wieder erschienen, Reutlinger Generalanzeiger, nach Enteignung durch Hitler, zehn Jahre zuvor. Und die drei Sachen bedingen sich gegenseitig. Das heißt, Deutschland hatte wieder die Freiheit und das demokratisch rechtsstaatliche Leben, aber es musste neu belebt, neu gestartet werden. Und insofern war die Gründung von DPA ein ganz wesentlicher Meilenstein und Baustein für das Wiedererlangen von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und das ist auch die Erfolgsgeschichte von 70 Jahren DPA. Und die dpa ist natürlich äh, bei uns der Basislieferant, so wahrscheinlich bei den allermeisten Tageszeitungen, wenn es um, um äh, Landesnachrichten geht, Nachrichten aus Deutschland, Europa und sonstiges Ausland, äh, Wirtschaft, Kultur, Sport und äh, Politik, Nachrichten, äh, aber auch Vermischtes. Wir haben auch die Kindernachrichten. Insofern ist es natürlich ein wichtiger Ausgangspunkt der täglichen Arbeit, aber wir sind mitten auch in diesem Veränderungsprozess, dass wir natürlich zunächst mal nicht an die gedruckte Zeitung denken müssen. Und da gibt es natürlich sehr viel Tickerware. Insofern ist die Arbeit mit DPA natürlich wichtig als Ausgangspunkt, auch für die Transformation, auch für das Regionalisieren von Ereignissen in Brüssel oder in Berlin auf die Region. Und da ist es natürlich unverzichtbar. Und das sehen ja viele so. Ich erinnere mich, dass DPA für mich eine sehr wichtige Informationsquelle war, als ich zweieinhalb Jahre in San Francisco gelebt habe. Da war ich dann also mit Deutschland und mit Europa verbunden. Und ansonsten müsste ich genau nachdenken, welche lebensrettende Funktion DPA hatte. Also mir ist es sehr wichtig, dass man erkennt, in welchem Zusammenhang die DPA gegründet wurde und warum die DPA eine Erfolgsgeschichte ist. Genauso wie Zeitungsjournalismus äh, notwendiger denn je ist, müsste man spätestens heute DPA und die Zeitung wieder erfinden. Warum? Weil wir haben riesige Herausforderungen für unsere Demokratie und für unsere Pressefreiheit, auch in Europa. Und wir haben eine Zunahme an Falschnachrichten und manipulierten Nachrichten, Fake News sagt man oft dazu. Und da kann eigentlich nur die Antwort Journalismus sein. Und dafür brauchen wir eigentlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die ordnungspolitischen Grundlagen. Und insofern kann man eigentlich nur sagen, aus der Geschichte lernen, äh, heißt auch die jetzigen Herausforderungen annehmen und weiterarbeiten und alles dafür tun, dass es so bleibt, wie es jetzt 70 Jahre war, unabhängig, glaubwürdig, zuverlässig und seriös. Das ist sehr wichtig.